Yeah. Fotos zu machen. Äh, oh, yeah. Das ist echt oh. nicht schön. Das sollten wir unbedingt einen Kommentar abgeben. Ja. Mit. Oh, ein neuer Kommentar! Was? Hässlich? Michael, hast du das neue Spiel schon gesehen? Nein, was für ein neues Spiel? Es ist schon gleich ein Mann, ich denke, und ist super geil. Man spielt einen alliierten Soldaten, der gegen die Nazis kämpft. Pro alliierten Mission bekommt man eine bis drei Granaten. Wow, das hört sich toll an. Ich es mir gerade herunter. Ich hoffe, ich kann mit einem Amerikaner spielen. Es ist so, Michael, dass du gleich am Anfang ein an Amerikaner bist und erst wenn du das Spiel durch hast. Cool, ich habe, schon, ich habe es gerade heruntergeladen. Erste Mission schon erledigt. Das Spiel ist voll einfach. Ja, einfach, aber ich immer schwerer. Macht nichts. Es ist einfach nur cool. Wollen wir uns heute Abend mit, mir die ganze Nacht durchzocken? Klar doch. Schon mal. Aber okay, wenn du meinst. Diese App ist ganz anders als alle anderen Apps. Ich musste sogar mein Geburtsdatum und viele andere Daten eingeben. Ja, mir ist das auch schon ins Auge gestochen. Wir sollten sie wieder löschen. Ich bin ganz deiner Meinung. Hi! Hi! Du wirst nicht glauben, was ich heute in der Zeitung gelesen habe. Was denn erzähl es wurde eine neue App entdeckt, die deine Daten stellt. Und das ist genau die von uns. Oh mein Gott, zum Glück haben wir die gelöscht. Ja, das war eine wirklich gute Entscheidung. Ja. zu kommst zur Stundenwiederholung rein! Aus und reich. So einen Schwarzen habe ich doch noch nie gehört. Wie hieß Mama Schildkröte? Mhm. Danke, nicht genügend Setzen. Und außerdem kommen deine Eltern zu mir in die Sprechstunde. Okay. Okay. Lies ist in letzter Zeit sehr schlecht in der Schule. Und dann, hier ist ein Durchschnitt. laut der Fünfer. Ich habe auch keine einzige Unterricht auf die Tests zum Schularbeiten. Und dieses Kind reibt mich noch in dem Wahnsinn. Und außerdem habe ich in seinem Bankfach die Hände gefunden. der Fünfer. Boah, die ist ja deutlich drüber. Er bekommt Handyverbot und ich werde auch dafür sorgen, dass er besser in der Schule ist. Danke. Ja, natürlich nehme ich es auch. Nein, nimm es nicht. Doch, nimm es! Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Doch! Ich nehme es einfach, okay? Es wird schon nicht passieren. So, ja. Was? da steht, ich muss monatlich 100 Euro zahlen. Und das ein ganzes Jahr lang. Wo soll ich das Geld denn nur hernehmen? Ich werde dir helfen. Ich werde es bezahlen. Immerhin ist es auch meine Schuld. Okay. Wir können uns die Rechnungen nicht mal mehr leisten. Ja, meine Güte. Okay, komm, lass ihn schwören. Okay. Ich schwöre, ich schwöre, dass ich nur mal das Nötigste kaufe. Dass ich nur mal das Nötigste kaufe. Internet kennengelernt. Und ich will mich morgen mit dir treffen. Ich weiß nicht, ich will mich nicht mit dir treffen. Komm schon, jetzt wird schon ja nichts passieren. Okay. Gut, und schreibe wir hier. Sie soll morgen eins im Café Haus sein. Ich begleite dich, aber. Cool, da mache ich mit. Da habe ich schon ein Bild, das nehme ich von meiner Profilseite. Ab jetzt bin ich Mickey Maus. Süß, das schicke ich gleich an Lukas. Schau mal auf Facebook. Erkennst du mich wieder? Ich bin Lisa. Änder jetzt auch dein Profilbild. Dann werde ich doch gleich zum Bett nehmen. Mein Profilbild ist eh schon zu alt und langweilig. Super, die Aktion läuft gut an und jeder fällt darauf rein. Auch oh, eine neue Mail. Sehr geehrte Frau Geisbach, aus folgenden Grund spreche ich eine Abmahnung gegen Sie aus. Sie haben auf Ihrem Facebook-Profil eine Mickey-Grafik veröffentlicht. Diese Grafik haben Sie von meiner Internetseite Disney World Germany kopiert, ohne dass ich eine entsprechende Zustimmung hierzu erteilt hätte. Mir als Urheber steht es jedoch alleine zu, darüber zu entscheiden, ob in welcher Form und in welchem Umfang mein Werk für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht, verbreitet und genutzt wird. Durch ihr Vorgehen haben sie meine Rechte verletzt, was ich so nicht dulden kann und werde. Ich fordere, daher, ich fordere sie daher auf, die besagte Grafik umgehend von ihrer Seite zu entfernen, ein solches Verhalten künftig zu unterlassen und die beiliegende Unterlassungsklärung bis zum 12.01.2016 abzugeben. Biete bitte ihn an, die Angelegenheit außergerichtlich zu klären. Dazu erwarte ich als Schadenersatz eine Zahlung in Höhe von 700 Euro von Ihnen. 700 Euro? Wegen einer Grafik? Als Eingangsdatum habe ich den 15.01.2016 vorgemerkt. Sollten Sie die eingeräumte Frist ergebungslos verstreichen lassen, werde ich juristische Schritte einleiten. Mit freundlichen Grüßen, Karl Neckermann. Oh Gott, wegen so einer Grafik soll ich jetzt 700 Euro zahlen? Hallo Lukas, ich habe soeben eine Abmahnung von einem Typen aus Deutschland erhalten, der behauptet, ich hätte sein Mickey-Bild gestohlen. Jetzt will er 700 Euro von mir. Was soll ich tun? Mir ist genau dasselbe passiert. Ich werde mich an das Team des Internet-Ombudsmanns wenden. Die wissen, was zu tun ist. Ich werde auf der Website des Internet-Ombudsmanns eine Beschwerde schreiben. Und wieder eine Verletzung des Urheberrechts und wieder mal über Facebook, 700 Euro sind es diesmal, da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Sehr geehrter Herr Platten, mit der Veröffentlichung, Veröffentlichung einer Grafik, die nicht von Ihnen stammt, haben Sie natürlich das Urheberrecht verletzt. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass Sie das geistige Eigentum anderer Menschen nicht stehlen dürfen. Trotzdem werde ich versuchen, Ihnen zu helfen. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Markus Hatzel-Rechtsen. Mann doch noch hier. Mein Account wurde gehackt. Was soll ich jetzt machen? Ich werde einen Fachberater anrufen. Grüß Gott. Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe ein Virus am Computer. Ich kann Ihnen helfen. Ich könnte in einer halben Stunde bei Ihnen sein. Ich wohne in der Buchhausgasse 11. Okay, ich bin gleich bei Ihnen. Hier ja, ist alles weg. Ich habe sein Virtualsprogramm. Ja.